Capsicum, Mein Chili-Zuchtprogramm Milpupillis moustamal Melange. Ich mag scharfes Essen Ich mag das Hegen und Pflegen von Pflanzen Und ich mag es, eigenes Zeug herzustellen. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis ich damit anfing, Chilis zu ziehen. Es begann 2005 mit einer einfachen Cayenne. Und dann habe ich entdeckt, dass es in der Tat ziemlich einfach ist, verschiedene Chilis zu kreuzen. Man braucht nur eine kräftige Uhrmacherpinzette. Damit entfernt man die Kronen und Staubblätter von einer Blütenknospe der Pflanze, die die Mutter werden soll. Einfach vorsichtig zur Seite drücken und rausreißen. Das braucht vielleicht etwas Übung. Und das wär's. Fast nur der weibliche Teil der Blüte steht. Die so behandelte Blüte sollte mit einem Stück Schnur markiert werden. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Pollen von der Pflanze, die das Männchen bei der Kreuzung werden soll. Und übertragen. Fertig. Mit dieser neuen Fertigkeit habe ich es etwas übertrieben und nicht weniger als sechs verschiedene Chilis gemischt. Zur Veranschaulichung. So beschreibe ich die Abstammung einer Chili-Pflanze in 2016, die ein Nachkomme all dieser sechs ist. Was für eine alphanumerische Abscheulichkeit. Wach. Wie auch immer, in 2009, als er Teil hiervon nahm ich Carioca, eine niedliche brasilianische Chili-Sorte, und bestäubte sie mit Butiolokia, der legendären Geisterschili, bei der als erstes eine Million Scoville-Schärfeinheiten gemessen wurden. So entstand, tada, die erste Generation von Cariolokia. Und nun hatte ich sogar richtige Ziele bei meiner Chili-Zucht. Natürlich haben viele meiner ausgewählten Eigenschaften etwas mit der reifen Frucht zu tun. Es gibt ein paar offensichtliche Unterschiede zwischen Carioca und Budjolokia. Diese Fruchtmerkmale schauen wir uns jetzt an, um zu sehen, welche ich bevorzuge. Farbe Die Früchte von Carioca reifen orange ab, während die von Budjolokia bis ganz rot abreifen. Das ist ein einfaches dominant rezessives Merkmal, und Rot ist dominant über Orange. Darum reifte die erste Generation von Cariolokia immer ganz bis Rot ab, genau wie Butiolokia. Stängel. Die Frucht- und Blütenstängel von Carioka stehen aufrecht, während die von Butiolokia nach unten hängen. Das ist auch, mehr oder weniger, ein dominant-rezessives Merkmal mit Runterhängen dominant über aufrecht stehen was wieder in der ersten Generation von Cariolokia ersichtlich ist. Form carioca früchte sind rund, Früchte von Budiolokia sind länglich. Außerdem ist die Oberfläche unregelmäßig und nicht so glatt wie bei Caryocar. Anzahl pro Stängel Carioka und Budiolokia unterscheiden sich auch in der Verteilung der Früchte an der Pflanze. Carioka hat deutlich mehr Früchte in direkter Nachbarschaft, was ich sehr bevorzuge. Geschmack: Carioca hat ein typisches Habanero-Aroma, was ich als pfirsichartig seifig beschreiben würde. Finde ich nicht so toll. Darum favorisiere ich das fruchtige Aroma von Butiolokia. Ja, die haben auch Geschmack und sind nicht nur scharf. Schärfegrad: Carioca ist zumindest scharf oder sogar sehr scharf, aber ähm. Budjolokir ist natürlich... wahnsinnig scharf! Das ist ganz klar meine Präferenz, denn... Schaf essen ist cool! Größe Die Früchte von Carioca sind viel kleiner als die von Budjolokir. Das mag ich. Ich genieße meine Schärfe gerne in kleinen Portionen. So kann man viel besser meine frische Frucht schnaschen. Also ist das mein bevorzugtes Merkmal. Eine Analogie mit einer üblicheren Form des Substanzmissbrauchs. Man trinkt Schnaps aus dem Schnapsglas und nicht aus dem Bierhumpen. Glaube ich zumindest. So ganz bewandert bin ich da nicht. Kleine Früchte sind gut. Nun, inzwischen habe ich Cariolochia fünf Generationen lang gezüchtet. Das ist lang genug, um einen homozygoten Zustand zu erreichen. Zumindest für einen Großteil der Chromosomen. Mal schauen, wie weit ich gekommen bin. Wie man sieht, stehen viele Früchte dicht beieinander, also Anzahl pro Knoten. Abgehakt. Hier ein Blick auf die Früchte. Botanisch gesehen sind es übrigens Beeren. Die sind ziemlich klein, nicht wahr? Tatsächlich sogar so klein, dass sie in meine kleine Chili-Mühle passen. Ich kann sie im Ganzen trocknen und in die Mühle stecken. Das ist praktisch, denn so muss man nicht mit scharfen Säften beim Zerschneiden rumsauen. Die getrockneten Cariolokia Früchte aus der fünften Generation sind nur minimal größer als die von Carioca. Also Größe abgehakt. Cariolokia Früchte aus der fünften Generation schmecken definitiv nicht wie Habaneros. Ob sie auch wirklich so schön früchtig sind kann ich noch nicht sagen aber die Hauptsache ist sie schmecken nicht wie ein seifiger Pfirsich. Also ja abgehakt ja irgendwie so. Kariolokia in der fünften Generation ist äh, sicher nicht mild, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sie wahnsinnig scharf sind. Entweder merke ich die Schärfe nicht mehr so doll, oder sie sind es einfach nicht. Also Schärfegrad abgehakt vielleicht, ja, so ungefähr, oder auch nicht. Obwohl ich mit der fünften Generation von Karayunokia schon recht zufrieden bin, denke ich, dass Geschmack und Schärfe noch ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Und darum habe ich versucht, noch andere Superhots einzukreuzen. 2014 war ich erfolgreich mit dem Einkreuzen von Trinidad Scorpion Moruga Red. Das ist eine Frucht von Trinidad Scorpion Moruga Red, die durch eine Kreuzung wie die oben beschriebene produziert wurde. Ich führte beide Kreuzungen durch mit Cariolokia als Vater und als Mutter. Ausgesät habe ich aber nur die Saat, wo Trinidad Scorpion Ruga Red die Mutter war. Und so entstand Cariolokia Scorpion Strain Und wiederum, weil Rot und Runterhängen dominant sind, waren die Früchte der ersten Generation rot und hingen runter. Um das Ganze abzukürzen, habe ich dann in 2015 eine Rückkreuzung produziert und Cariolokia, fünfte Generation nochmal zurückgekreuzt, denn ich will ja nur einen Hauch vom Skorpion hinzufügen. Diese Rückkreuzung säte ich aus und erhielt schöne Pflänzchen und ihre Früchte reifen genau jetzt. Und es ist echt interessant zu sehen, wie sich die Merkmale verteilen. Bis jetzt sind meine Favoriten Nummer 9 und Nummer 11. Einigen wird aufgefallen sein, dass ich mit zwei ehemaligen Schärfeweltrekordlern rumgekreuzt habe: die Budiolokia und die Trinidad Scorpion Baruga Red. Und nun ist da natürlich der Carolina Reaper. Gibt es also vielleicht einen Cariolokia Reaper? Eher nicht. Aus verschiedenen Gründen. Der Reaper ist ja selbst eine recht junge Kreuzung und eigentlich will ich ja beim Schärferhype auch nicht mehr mitmachen. Cariolokia Scorpion klingt cool genug und ist eine nette Mischung von Chilisorten aus Indien, Brasilien und Trinidad. Das war's erstmal und immer dran denken, das Gewürz muss fließen.